Kurzes geht wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Heute gegen Players. <lacht> <lacht> Tizian ähm, ist mein Vertigo b mate Wir werden gut B spielen. Ja, ja. Das Licht ist ausgegangen. Okay. <lacht> <lacht> <lacht> äh, gleich gegen Players. Ähm, die <laughs> <laughs> <laughs> Sorry, <laughs> richtig abgleichen. Soll ich mal ein richtiges Primal Staple Richtiges Primal Staple, ne? We have to wait. We have to wait for, for oh, the shoes. Okay. For yeah, the. Yeah. Oh, okay. We have to wait for the shoes. He's bringing the shoes, remember? The shoes. The shoes, remember? There they are. Oh oh. oh, oh. oh. Step again, No please. No. Was denn? Das ist ein Käse zum Wein. Käse zum Wein? <lacht> Kennst du das noch? Das kommt doch genau aus deiner Generation. Ja, eigentlich nicht. Kennst du, du Wayne? Kennst du, du, du auch Esther? Kennst du noch Wayne? Waynes Schwester? Ja, <lacht> er <lacht> ist aber schon sehr schlecht, Waynes Schwester. <lacht> der ist auch gut. Also playing in this video or studio in Video? Yeah, okay, in the Left. Geil. Big tactical timehouse. Oh, you already have a tactical going on here. Ich komme, ich Okay, wieder. Okay. Okay, Stimmung ist gut. Wo Was war Regel Nummer 1 nochmal? Ich hab vergessen. Könnt ihr mir helfen nochmal? Was ist Regel Nummer 1? Regressen, ne? Ja. Regel Nummer 2 ist, äh, Kreuzzeit zu spielen. Ja, genau, okay. Dann sind wir auf der gleichen Seite, zum Glück. Und die dritte war, man redet nicht über den Fight Club. So sieht's aus. Ja, alles? Ja. Noch ein paar Früchte oder sowas? Erstmal nicht? Nee. nee. Alles klar. So. Bier? Ja. Nee. Hey, komm Kleiner. Das werde ich schön. Wieso ready? Warum? Ja. Ich bin nicht mal ready. 5 Minuten zu live. 5 Minuten zu doch egal. Ich bin ready. <lacht> du machst doch ganz gut cool, einfach so und dann nochmal so. Hey, Niklas. Hast du gerade bei Niklas so gemacht? Okay. Einfach Spaß haben, wir zeigen was wir können und dann gewinnen wir dieses Spiel. Ja. ja. Und auf 3 schreiben wir diesmal nicht Boden sondern Big. Ja, das ist nicht finde ich schön. Ja. Okay. Du machst kaum. noch. Okay. 3, 2, 1, Big! Ey, Ansonsten ja. schießt mir die um, wie auch schon meinte. Genau. Ganz kurz nochmal Refreshment, Jungs, okay? Wir haben in der Theorie eben schon besprochen. Es wird sich irgendwie ein bisschen anders anfühlen. Aber geht einfach in euch, wie es ist aussah wirklich in der Theorie. Es wird eins zu eins gleich aussehen. Und wie gesagt, Confidence. Wir können nichts anderes außer Spaß haben, gewinnen oder verlieren. Es geht nicht anders. Sie werden nicht sterben, okay? Spaß haben, wichtig, Jungs, geil. Ja. Genießt diese Zeit. Ich mit mich ein bisschen Down Gap, noch einer. Einer legt. Einer, einer fährt. 51-Liner. Nice! Ich hab' Kit. Lane. Lane. Lane, 1 AP. Nice! 11-4. 11-4 aufs Wie sie so gut gekredet hat, Bruder. Ja, cool bleiben. Wirklich super gut Kommunikation. Gut Mann. Heiden, heiden, heiden, heiden, Nein. heiden. Nice! Nip, nip. Nach der nach Zeit. Default. Rechts Action. Action in das Box. In das Box. Brembling. Nice! Go, sehr gut, Rischel. Genau so. Genau ich so, so, wahrscheinlich jetzt an Eco spielen. Okay. Ah. Spiel, Spiel, Jus. Spiel, Rischel. Nice! Sehr, sehr. Let's go, mal, guck mal. Weiter okay. ja. so. Runde für Runde cool bleibt. Ja. Dein Game gibt's, Kai. Dein Game. Okay. Wir spielen Superman, Alter. Ja, sehr gut, ja. Ja, ja das ist ein hohes Niveau, wirklich. Ja. Äh, wir, guck mal, wir zwingen sie in etwas, was sie <lacht> nicht so oft gemacht haben. A, Kontakt ja, bei 1,20. haben wir das denn mal gesehen bei denen? Gar ja, nicht. Ja. Twist und einer rechts vorne. Komm her, ich jumpe. Ja, ich bin da, ich <lacht> bin da. Ja, Side, Zeit! Komm du default, komm du default! Default! Nächster Lohr, P! Default! Ich will das Default kaufen. Was? Hast du vor Gap geflasht, siehst Ja. ja. Also in Gap rein, oder was? Nee, nee, vor Gap halt. Okay, okay. Ja, aber sehr gut. Die werden das auf jeden Fall versuchen zu lösen. Wir haben es gesehen in der Baumgesprecher. Wir spielen genauso gut weiter, Jungs. Den fickst du auf jeden Fall. Ja. Ja! Alter, du schiffst, Alter. Egal. Oh! Nein. Josef, so wichtig, Bruder, so wichtig, Junge, Mann. So wichtig, dass du hinten fielst, Josef. Ja, Mann, Alter, such so ein Key. Oh. Daumen, noch eine Abi hier. Ich geb Grünflash, Grünflash. Schmoke ja, links, ja, ja. Schmoke links, Schmolotis. Ey, du bist Junge, du bist Genau, über Mann. Okay, ich ich Arke, Arke. Nicht. Jungs, nicht so viel Geld. Tschüss an. Auf dem Spot. Fuse satan Nice! Sehr gut. Sehr gut, Tizzi. Wichtiger Kill, Mann. Überdrehen wichtig. Geh direkt los. Nice! nice! Okay, Mach mal bitte ähm, deep smoke, Karim. Ich fake so ein bisschen. Ich komme ein bisschen delayed, Jungs, okay? Nice! War die blind? Insane blind. Ja. Das Geiles Spiel. Yeah. Ach, schade, Alter. Also. schon, ein geiles Spiel, Mann. Ich die letzte Runde im Teamsay. Die letzte Runde im Team Nee. Genauso ein guten Start erwischen, wie gerade eben, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also ab der ersten Sekunde an, voll konzentriert sein, Leute, okay? Jede Runde hier ist wichtig, wir haben es gerade gesehen, das kann in Overtime gehen. Deswegen zählt jede einzelne Runde. Egal wie viele Sekunden auf der Uhr sind, egal wie die Situation aussieht, 5 gegen 3, 3 gegen 4, wir können die Runden noch immer gewinnen, ja? Deswegen wirklich nicht abschalten, auch wenn ihr tot seid, nicht abschalten, dead talk. Koordiniert Flashes, koordiniert Utility, koordiniert eure Spieler, okay? Ungrig für mehr sein, okay? Ganz wichtig, das ist noch nicht gewonnen. Wir brauchen so viele fucking Runden wie geben. Und ihr wisst selber, das ist eine fucking City-Sided-Map. Komm, egal, ich muss hier mal hier rechts. Flash rüber! Ja, warte, Flash kommt! Vor Tempel. Beide Bord-Tempel, es ist Nice! Das Bord-Tempel! Wo ist der? Ich brauch's doch! Nice! Nice! Warum liegt für gut für dich, Tizi? Dinfuse? Ja! Nicht, nicht! Jawoll! Nice. Nice. Schön, Jungs. Nice. nice! Sauber, Tizzy, Nice. Nein, nice. nice. Scheiße, nein, Mann. Alles gut, alles gut, war super. Let's fucking go, boys. Guck mal, die ficken wir. zwei Runden noch. Alles geben, Mann. Let's go. City-Base out, there. Jetzt gut, Ja, was wird den Kill. Ich hab Nein, ich kann nicht. Shadow, einer. Ich Shadow. Und Tempel. Donner, oh, yeah. Tempel. Nice, Zwei Tempel, Das Tempel, nächste Da lang. Wir finden den Weg schon, komm, komm Bist du ready? Ich bin immer ready. Den Kindern eine Lektion zu erteilen. Auf jeden Fall. Auspassen, Josef. Ja, das ist gut. du an? Du. Dann musst du die Kamera halten. Halt du nur halten. Nur halten. drauf, halt Halte, läuft schon. Egal. Warte, muss ich auf den Bildschirm gucken? Ja, dass ist. Ein Baller drauf. Das also was Nein. du Nein. Das ist mir jetzt schon leid, ja? Wow, aufkämmen! <lacht> das war der Wind, der gerade der kam ja auch rechts rein. Wie würdest du deine Ausdauer raten, Karim? In was? Deine Ausdauer. Auf 10? 8. 8. Niki, wie war's? <lacht> Easy <geworden. lacht> No competition.